Ich hatte schon gesagt, dass die körperliche Entwicklung stark mit der motorischen Entwicklung zusammenhängt und deswegen möchte ich hier als Start ein bisschen was über ein paar Grundlagen legen, wie der menschliche Körper reift und wie er sich entwickelt und dazu werde ich jetzt hier in diesem Schnipsel kommen. Ich habe mir da ein paar Grafiken ähm, heruntergeladen, diese Grafiken ähm, stammen aus der kicks studie die das Robert Koch Institut äh, in Auftrag gegeben hat. Ähm, die Quellen könnt ihr oben rechts relativ klein noch gerade erkennen und wir haben hier verschiedene Kurven und ich habe für diese Kurven ähm, einmal das Alter ähm, ausgesucht, ähm, das ihr im Wesentlichen ähm, als Lehrer und Lehrerinnen in der Schule, mit dem ihr es zu tun bekommt, nämlich das Alter zwischen 6 Jahren und 18 Jahren hier. Ähm, und wir haben hier die Körpergröße und hier sind verschiedene Linien eingezeichnet und die mittlere Linie, die so ein bisschen dicker ist, bezeichnet den Median, das ist also sozusagen der mittlere Wert ähm, von allen Werten, die gemessen wurden für das spezifische Alter. Dann haben wir, und dieser mittlere Wert wird mit p50 benannt, also das 50. Perzentil oder eben genau die Mitte. p75 bezeichnet das 75. Perzentil, ähm, das ist also der Wert bei dem drei Viertel der untersuchten Personen kleiner sind und ein Viertel größer sind. <lacht> P90, dieser Wert hier, wäre dann ähm, der Wert, bei dem 90 aller gemessenen ähm, Kinder kleiner sind und 10 größer sind und bei 97 sind das drei Prozent, die größer sind und 97%, Prozent, die kleiner sind. Wenn man runter geht, ist das natürlich genauso. Bei P25 sind drei Viertel größer, bei P10 sind 90% Prozent größer und bei P3 sind 97% Prozent größer. Wir haben hier die Körpergröße der Frauen und die starten ungefähr so bei 117 cm im Alter von 6. Und mit einer Spanne von ähm, ungefähr 108 und 130 und dann wachsen sie stetig und man sieht dann, dass hier das Wachstum langsam abnimmt und so ungefähr im Alter von 16 haben sie hier maximale Größe erreicht und diese maximale Größe liegt ungefähr bei zwischen 160 und 170 für die Hälfte aller Mädchen. Bei den Jungs sieht das relativ ähnlich aus, ähm, im Alter von ähm, 6 bis 12 haben sie circa die gleichen Werte ähm, wie die Mädchen, wenn man mal hier guckt, ähm, im Alter von 12 sind die kleineren sogar noch ein bisschen kleiner als die kleinsten Mädchen und die mittleren habe ich hier liegen hier bei 1,53 und die mittleren Mädchen im Alter von 12 liegen bei 1,54, also relativ ähnlich, aber im Gegenteil, also während bis hierhin sozusagen die Entwicklung relativ gleich ist der Körperhöhe, haben hier in der Pubertät die Jungs vor allem einen großen Wachstumsschub, der auch bis zum 18. Lebensjahr noch nicht aufhört und deswegen landen sie dann bei einer <lacht> größeren Körpergröße. Ähm, irgendwo hier zwischen 1,75 und 1,85 liegen 50%. Prozent. Ähm, das Körpergewicht ist zum Beispiel im Gegensatz zu der Körpergröße, viel mehr abhängig von äußeren Einflüssen, nämlich die äußeren Einflüsse, die man hier reinstopft. Und natürlich auch die äußeren Einflüsse, wie viel man sich bewegt und dann wieder abtrainiert. Die Sechsjährigen fangen irgendwo zwischen 20 und 25 Kilogramm an bei den Mädchen und werden dann im Laufe ihres Lebens schwerer ähm, und die meisten Mädchen sind dann mit 18, da kann man ja schon Frauen sagen, liegen dann zwischen 55 und 65 Kilo. Die Ausreißerinnen hier in diesem Fall ähm, haben 88 Kilo, also 3% aller Mädchen sind schwerer als 88 Kilo und 3% aller Mädchen wiegen weniger als 47 Kilo. Bei <lacht> den Jungs ähnliches, sie starten auch ungefähr bei den gleichen Werten ähm, und gehen dann hier, ähm, nehmen sie ein Körpergewicht zu und natürlich eben ist, korrespondiert das auch ein bisschen mit dem Körperwachstum. Wenn der Körper in die Länge wächst, dann wird er auch schwerer, aber die landen dann hier typischerweise zwischen 65 und 80 Kilogramm ähm, und die schwersten sind bei 103 Kilogramm, die leichtesten unter 55. Und natürlich kann man das Ganze ins Verhältnis setzen, den Body Mass Index, ähm, der ähm, so berechnet wird, dass man das Gewicht durch das Quadrat der Körpergröße teilt und dann kommt man hier ähm, auf solche Kurven. Ähm, und da wurde, ähm, wurde Maß entwickelt für ein Übergewicht bzw. für Adipositas und dieses ist hier gestrichelt eingezeichnet. Und wenn man sich das anguckt, dann sind ungefähr 20% der Mädchen übergewichtig und 8% der Mädchen sind adipös. Bei den Jungs mit 18, mit 6 ist das, sind nur 10% übergewichtig und eigentlich kein Mädchen adipös. Und bei den Jungs ist das mit 18 das sieht das ähnlich aus, wir haben hier die 75% Marke, das heißt hier sind ungefähr 80%, das heißt 20% sind übergewichtig und auch 8% sind adipös. Okay, das ist Teil 1 der Voraussetzungen, um sich bewegen zu können. Ähm, Teil 2 ist die Entwicklung des zentralen Nervensystems und hier dargestellt als eine Entwicklung des Gehirns. Und letztlich spielt sowohl die Größe des Gehirns als auch die Erfahrungen, die dort eintreffen, eine Rolle. Was man aber erkennen kann, ist, dass bei der Geburt, die hier stattfindet, bei Geburt das Gehirn schon eine Größe hat, die sich nicht wesentlich von dem Gehirn <lacht> unterscheidet, das voll ausgereift ist bei, mit einem 25-Jährigen. Ähm, dieses Phänomen nennt man die vorlaufende Gehirnentwicklung. Das heißt, das Gehirn erreicht seine, seinen ausgereiften Zustand viel früher als der Rest des Körpers. Ähm, hier sind die Originalgrößen des Gehirns eingezeichnet. Nach 16 Tagen ist das also noch so ein kleiner Pups und nach 10 Wochen ist das schon tendenziell relativ groß. Und wie gesagt, bei Geburten im ersten Monat haben wir das zentrale Nervensystem schon sehr, sehr groß. Wenn wir uns die Reifung des Gehirns angucken, dann korrespondiert mit dieser Reifung des Gehirns tendenziell auch das, was das zentrale Nervensystem zur Bewegungskontrolle beiträgt, nämlich die Koordination. In einer anderen Grafik kann nochmal die ähm, vorlaufende Gehirnentwicklung deutlich gemacht werden. Wir haben hier ähm, die Körperproportionen von ähm, den Menschen in verschiedenen Lebensaltern ähm, eingezeichnet ähm, und das sind hier in acht Segmente unterteilt, die gleich groß sind und wenn man sich das Neugeborene anguckt, dann ist das Bein ungefähr 3 Achtel, ähm, der Rumpf ungefähr 4 Achtel und der Kopf ungefähr 2 Achtel und im Verhältnis zum Kopf wird der Humpf immer größer oder andersrum. Das heißt, beim ausgewachsenen Mann von 25 Jahren nimmt der Kopf nur noch ein Achtel der Gesamtkörpergröße ein und sieben Achtel ähm, sind der Rest des Körpers. Hier waren es zwei Achtel und dementsprechend drei Viertel, die der Rest des Körpers einnimmt. Das liegt auch wiederum an der vorlaufenden Gehirnentwicklung, nämlich ähm, das Gehirn braucht einfach viel Platz und dieser Platz wird dadurch geschaffen, dass der Kopf einfach bei Geburt schon mal ein bisschen größer ist. Ähm, ein weiterer Gesichtspunkt der Entwicklung des zentralen Nervensystems ist die sogenannte Myelinisierung und diese Myelinisierung der Nervenstränge sorgt dafür, dass die Leitungsgeschwindigkeit über die Nerven, also zum Beispiel vom ähm, Gehirn zum, zur Hand, ähm, deutlich schneller wird. Und hier ist mal aufgezeichnet, wie lange es braucht, bis ein Signal, das vom Gehirn abgeschickt wird, an der Hand ankommt. Und damit man das genau messen kann, wird also diese Gehirnregion mit transkranieller Magnetstimulation erregt. Das heißt, hier legt man einen Magneten drauf und da macht, gibt man ein bisschen Feuer und dann weiß man, dass dann zu welchem Zeitpunkt die Neuronen erregt werden und dann guckt man, wann das an der Hand ankommt und dann erhält man hier eine solche Kurve und durch die fortschreitende Myelinisierung kann man feststellen, dass so im Alter von 8 bis zehn Jahren ähm, diese Myelinisierung der ähm, Verbindungen, die zur, vom zentralen Nervensystem zur Hand gehen, mehr oder weniger reifungsmäßig abgeschlossen sind und danach nur noch gering schneller werden. Das heißt also, ähm, Zusätzlich zu dem Reifen des Gehirns reifen auch die ähm, ja die Nervenleitgeschwindigkeit durch die Myelinisierung und ähm, das funktioniert alles ein bisschen besser dann im Alter von <lacht> na ich habe so einen Husten ist aber kein Corona im Alter von acht bis zehn Jahren ähm, ist dann also sind die besten Voraussetzungen gegeben, um koordinativ hochwertige ähm, Leistungen zu vollbringen. Jetzt hatten wir die körperliche Reifung, die Reifung des zentralen Nervensystems und jetzt müssen wir uns noch eine Voraussetzung angucken, das ist die Hormonausschüttung und die Hormonausschüttung hat auch eine ähm, wichtige wichtigen Einfluss auf die motorische Entwicklung und die setzt aber tendenziell hier in der Pubertät ein und das bezieht sich auf die Ausschüttung vor allem des anabol wirkenden Hormons Testosteron. Anabol bedeutet Muskelaufbauend und wie man hier sieht, explodiert das bei den Jungs quasi ab dem 11. 12. Lebensjahr. Und auch bei den Frauen steigt das Testosteron ab dem 10.11. Lebensjahr ganz gut an. Bei den Frauen werden natürlich dann die Östrogene extrem hoch, während bei den Jungs die Östrogene relativ gering bleiben. Und das bedeutet, wenn wir uns jetzt nicht die Koordinativen, sondern eher die konditionellen Voraussetzungen für ähm, die motorische Entwicklung angucken, dass wir hier im, beim Einsetzen der ähm, Pubertät anfangen werden, einen starken Geschlechtsunterschied bei diesen Voraussetzungen wahrzunehmen, nämlich dass alles, was mit Kraft zu tun hat, ähm, irgendwann den Jungs leichter fällt als den Mädchen. Zusammengefasst also nochmal, wir haben vor allem zwei Bereiche, die die motorische Entwicklung stark beeinflussen. Das ist die Gehirnentwicklung, die vorlaufend ist und das zweite ist die Hormonausschüttung, die vor allem, die Gehirnentwicklung geht vor allem auf die Koordination und die Hormonausschüttung auf die Kondition. Okay.